Wir hatten uns das letzte Mal die Frage gestellt, Cristiano Ronaldo trainiert ja eher auf Aussehen oder auf Leistung. Und meine Meinung dazu war gewesen, ich glaube, er trainiert ganz klar funktionell. Funktionell ist in seinem Fall eben auf Leistung, weil er ja ein Leistungssportler ist. Was bedeutet funktionelles Training für mich eigentlich? Funktionell für mich bedeutet sinnvolles Training, dass es zu dir und deinen Zielsetzungen auch passt. Und da drängt sich natürlich eine Frage ganz klar auf. Was sind eigentlich die wichtigsten Muskeln, die wir haben? Was sind für dich die wichtigsten Muskeln, die du verwenden solltest und trainieren solltest? Bodybuilder würden sagen, die wichtigsten Muskeln sind die großflächigen Muskeln. Klassische Partypumpe würden sagen, Bizeps, wichtigste Muskeln. Reha-Sportler würden sagen, die Tiefenmuskulatur sind die wichtigsten. Leute mit Schmerzen würden vielleicht sagen, die Fasten sind die wichtigsten. Und was ist meine Meinung? Alle haben in gewisser Weise vielleicht sogar Recht. An drei Faktoren festmachen, welche für dich persönlich die wichtigsten Muskeln sind. Faktor Nummer eins, die Zielsetzung. Es kommt darauf an, was du überhaupt für eine Zielsetzung hast. Wenn dein Ziel ist, ist schmerzfrei im Rücken zu werden, dann wäre es verlorene Zeit, wenn du die ganze Zeit den Bizeps trainierst. Wenn dein Ziel aber ist, die Leute zu beeindrucken mit deinem muskulösen Körper, dann Wäre Beckenbodentraining vielleicht jetzt auch nicht so das Sinnvolle? Also, da wird Markus Rühl sagen: Ja, leg dich hin und stemm die 100 Kilo hoch und gut ist. Was ist das Zweite? Als Zweites brauchst du natürlich deine persönliche Meinung, deine persönliche Erfahrung. Du hast ja selbst schon ein Gefühl, was du brauchst, wo du vielleicht Schwächen hast oder vielleicht noch auszuschöpfendes Potenzial, wo du noch was rausholen kannst. Und Nummer drei, ein objektiver Test. Wir hatten beim letzten Mal oder bei den letzten Videos auch mal über einen Functional movement screen zum Beispiel gesprochen. Ein Test, der objektiv dir sagen kann, wo vielleicht Schwächen da sind, wo sich vielleicht Disbalancen noch bilden können oder vielleicht da sind. Weil da gibt es oftmals Überraschung, dass es das nicht übereinstimmt mit der subjektiven Wahrnehmung. Und so kann es das, das vielleicht nochmal sinnvoll ergänzen, sodass du wirklich diese Bremse löst, die dich vielleicht noch zurückhält. Und dass du wirklich dein komplettes Potenzial noch ausschöpfen, äh, ausschöpfen kannst. <lacht> und wenn du diese drei Faktoren berücksichtigt hast, dann kommst du wahrscheinlich zu möglichen Ergebnissen, wie zum Beispiel diesen. Ich sage jetzt mal ein paar einfach zufällig, die häufig vorkommen. Du musst vielleicht deinen unteren Bauch trainieren und aktivieren. Du musst vielleicht deine Brustwirbelsäule mobilisieren. Du musst vielleicht die... Seiten besser ausgleichen, dass beide gleich stark sind. Du musst vielleicht den seitlichen po trainieren, auch das kann natürlich eine Rolle spielen. Vielleicht musst du aber auch die umgebenden Muskeln der Halswirbelsäule stabilisieren. Vielleicht musst du aber auch deine Füße trainieren, deine Fußmuskeln. Einer der meisten unterschätzten überhaupt. Vielleicht kommt aber dabei raus, dass du ganz fancy deinen Beckenboden trainieren musst. Kann sehr sein. Häufig bei Beckenschiefstand. Vielleicht kommt aber auch raus, dass du die Druckmuskulatur trainieren wirst. Was zum Beispiel äh, bei Frauen häufig der Fall ist. Und je nachdem, was bei rauskommt, dementsprechend kannst du deinen Trainingsplan dann umstellen. Grob kann man sagen, es gibt zwei verschiedene Arten von Muskeln. Die haben komplett unterschiedliche Aufgaben. Welche das sind, das gucken wir uns beim nächsten Video an. Und bis dahin, bleib sportlich, ich bleib sauber Und check deine möglichen Schwachstellen, dass du wirklich auch zielgerichtet trainieren kannst.